Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction Video auf dem Kanal Cars Incredible und Karu! Und zusammen gucken wir uns jetzt ein neues Musikvideo an. Und zwar ist es von Navid Zarghi und Enza. Also haben wir einen kurdischen Sänger und eine albanische Sängerin. Also richtig interessante Kombination. Das habe ich habe auch noch nie gesehen. Ich glaube, das ist das erste Mal, glaube ich. Ich meine, Navid Zarghi hat ja auch letztes Jahr mit dem Französischen Sängerlied gehabt. Hm. Oh, richtig interessant auf jeden Fall. Mal kurdisch mit anderen Sprachen. Mal gucken wie das ist würde ich sagen. Schauen ja da bin ich ne? richtig gespannt. Sieht als Kalle und haben die wohl in Dubai gedreht. Oh, Natürlich in Dubai wo denn sonst? <lacht> Let's go. Oh mein Ferran. Der Beat ist schon mal richtig nice. Ja, Oh, Hamujo, heiße Stamm, richtig so, so, so ist Musik. <much> Das passt eigentlich gut zusammen, so Albanisch also und Kurdisch. Ja. So ist safe in einem Clubs laufen. Ja, bestimmt. Das sich tut Ja. macht er auch. Ich <lacht> hätte gedacht, dass sie das mal sagt, wenn sie Mund. Ich gar nicht das hab ich gar nicht erwartet. Hey, wie schön hast auch Hochzeiten so und hab jetzt habe ich jetzt so krass die, die Fans mit der bekommen die ja das kam richtig unerwartet. Oh, Alter! Hey! Und ich weiß nicht, ist das jetzt Clubmusik oder Hochzeitsmusik? Kannst du überall laufen lassen. <lacht> Junge, ja. das kam richtig unerwartet. Finde ich nice, oder? Na ja. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass sowas dabei rauskommt. Jetzt muss noch Enza mit Hedy Lupin Lied machen, dann kann ich glücklich sterben. Hier. <lacht> ja, wahrscheinlich. Nice. Ja, also da kam unerwartete Szene, also ich bin positiv überrascht. Ja, da hat mal Enza mal was Neues gemacht. Ja, das stimmt. Interessant. Hat auch fast 2 Millionen Klicks. Gehen auf jeden Fall ein Like und schreibt gerne eure Meinung zu dem Lied, zu dem Video in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Uh, falls ihr weitere Vorschläge habt, könnt ihr auch gerne runterschreiben in den Kommentaren. Vergiss nicht, ein Like da zu lassen und ein Abo, wir reagieren öfter zu kurdischer Musik und albanischer Musik vor allem. Und ja, ich ja, sage auch Dankeschön fürs Zuschauen, stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Cheerio! Bye, bye.